als das Ehre greift, unsere Waffen flitzen. Wir erfüllen unsere Pflicht, die Heimat zu schützen. Uns bringt der Feind uns zum Kriegen. Wir wissen, was. Wir dienen treu dem Vaterland, unsere Panzer trönen. Seht, das neue Licht in der Hand von starken Arbeitersöhnen und zwingt der Feind uns zu Wir wissen, was kann. Wir setzen unser Leben ein mit unseren Waffenbrüdern.